Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr auf meinen Channel gefunden habt. Mein Name ist Gina Kagosha und ich bin Line Dance Tänzerin und Trainerin. Seit einigen Jahren beschäftige ich mich regelmäßig mit allen Themen rund um Country und Line Dance und hier möchte ich gerne mein Wissen mit euch teilen. Auf diesem Channel findet ihr unter anderem Tipps und Tricks für euer Tanzen. Wissenshungrig? Kein Problem, ich sammle für euch Wissen und Fakten und bringe euch die Theorie des Tanzens ein bisschen näher. Ich möchte euch außerdem mitnehmen zu verschiedenen Veranstaltungen. Von Partys bis hin zu Turnieren, bekommt ihr einen kleinen Einblick in mein Tänzerleben. Nun seid ihr dran. Abonniert, kommentiert und teilt, was das Zeug hält. Ich freue mich auch auf eure Fragen rund ums Thema Line-Dance. Bis dann. Ciao.